Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild, denn in der Lucky Legacy Challenge sind wir jetzt so weit, dass wir endlich in Generation 2 angekommen sind und die süße Moon sollte ja umziehen und dafür habe ich jetzt ein neues Haus gebaut. So, und da sind wir natürlich auch schon direkt im Speedbild und ich lieb's. Also ich bin ehrlich. Ich habe selten ein schöneres Haus gebaut. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich, wirklich zufrieden. Es ist auch meiner Meinung nach ziemlich groß geworden. Ich finde, es sieht gar nicht so groß aus. Aber es kann auch daran liegen, dass das Grundstück ziemlich riesig ist. Also wir haben ein wirklich großes Grundstück gewählt. Ich habe nicht annähernd den ganzen Platz ausgenommen. Ausgenommen, was? Ähm. Aber, äh, ja, also ich habe selten wirklich so Cooles gebaut. Also ich bin so, so, so, so so zufrieden. Aber ich habe auch zweieinhalb Stunden gebaut. Also ich habe wirklich lange dran gesessen. Also wenn ich sonst so Speedbits baue. Entschuldigung. Wenn ich sonst Speedbits mache, ist es meistens so, dass wir nur, dass ich meistens nur so eine Stunde oder so baue oder anderthalb. Wenn überhaupt. Weil, I don't know, also ich gebe mir einfach nicht so viel Mühe. Ich finde es halt auch also ich baue ja auch immer den ähnlichen Stil. Äh, mach mich fertig hier. <lacht> und hier habe ich ja zum einen was Neues ausprobiert und zum anderen wollte ich natürlich auch, dass es perfekt wird. Also beziehungsweise möglichst cool, weil ich meine, ich äh, baue das für meine Sims, mit denen ich dann auch spiele und so. Und das ist halt irgendwie nochmal was anderes, wenn ich für die baue, die ich halt, mit denen ich auch wirklich spiele oder Sachen, die ich einfach baue, weil ich ein Speedbit machen möchte, eine Challenge machen möchte. Da mache ich einfach, nehme ich mir nicht so viel Zeit für. Ich hasse es, dass hier dieses, die ganze Zeit jetzt hier irgendwelches Klingeln oder dieser Hund ist, ne. Es stresst mich komplett. Bin ehrlich. Aber es ist jetzt egal habe jetzt hier angefangen und ich werde es nicht zurücknehmen. Ich nehme es nicht zurück. Es tut mir so leid, dieses Video ist jetzt schon wieder einfach das Wildeste auf diesem Planeten. Einfach nur aufgrund dessen, dass mein Hund hier komplett ausrastet. It's fine. Ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, also ich musste das Video auch einmal zuvor rendern, ähm, um es halt wirklich kürzer zu schneiden, weil sonst wäre das Speedbit hier 34 Minuten lang und, ähm, ich habe halt auch nichts, was ich rauscutten hätte wollen. Ähm, also weil das machen ja auch manche, dass sie dann so bestimmte Dinge rauscutten oder so. Aber ich fand alles irgendwie wichtig. Aber ich konnte es halt nicht mehr verschnellern. Und deswegen habe ich es dann einfach verschnellert, gerendert. Und dann, jetzt habe ich es halt nochmal kürzer gemacht, so auf 20 Minuten. Weil, ah, ja, ich finde, 20 Minuten ist halt eine relativ angenehme Zeit, um ein Speedbild zu schauen noch. Ähm, ich finde halt, das es einfach... Sonst irgendwann too much wird. Und ähm, so fand ich das halt eigentlich noch ganz angenehm. Deswegen habe ich dann gesagt, 20 Minuten ist okay. Mm, genau. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt mein Stil, den ich halt so noch nie gebaut habe. Das ist halt schon irgendwie schön und was Besonderes. Also, ich habe hier und da auch Sachen probiert, die ich halt auch sonst nie so mache. und Das finde ich halt eigentlich ziemlich cool. Also, weil es ist halt mal was anderes. Ne? Ich habe halt, glaube ich, persönlich vorher noch nie ein Haus in Hanford und Berkeley gebaut. Ähm Deswegen ist das jetzt halt einfach so besonders. I don't know. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil... Eben dadurch, dass es mal was anderes ist, geht man natürlich generell auch noch mal weiter aus der Komfortzone raus, finde ich, weil man möchte ja nicht immer dasselbe bauen tatsächlich. Ne? Also ich habe da zumindest so das Gefühl, dass ich halt einfach wirklich dann auch das ändern wollte. Mhm. Genau. Ähm, ihr werdet sehen, dass ich hier so ein Babyzimmer einrichte, weil wir wissen zwar nicht sicher, dass Moon Schwanger ist, aber naja, wir sollten ja vor Pregnancy tryen und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann schon definitiv da und früher oder später wollen wir so oder so Kinder. Also habe ich das halt direkt eingerichtet, weil ähm, damit wir auch wirklich dann halt äh, was haben für das Kind und nicht, dass ich da das ganze Geld ähm, ausgegeben habe vorher schon. Ähm, einfach nur, weil ich mir dachte, haha, das ist so ein schönes Haus und bla bla bla. Und wie ihr seht, habe ich da hinten links dieses Zimmer dann ähm, auch mit einer Kindertapete versehen, weil ich eben das dann gerne als Kinderzimmer gehabt hätte und oben wird dann Moons Zimmer quasi. Ich meine, sie muss ja letztendlich nicht viel schlafen oder so, dass sie ja ein Vampir ist. Aber trotzdem, da sie ja mit Jericho zusammen ist und voraussichtlich dann ja auch irgendwann mit ihm zusammenzieht, ist es natürlich trotzdem schlau, ein Schlafzimmer zu haben. Ähm, ja, und generell, ähm, ich glaube nicht, dass sie jeden Moment direkt so aufdröseln wollen würde, dass sie ein Vampir ist. Und ähm, wenn sie ein Schlafzimmer hat, ist es natürlich dann auch, äh, zeigt zumindest davon, dass sie ein bisschen normaler ist, als sie eigentlich ist. <lacht> ich habe so viel ausprobiert hier, ne? Also, ehrlich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, also ich habe auch sehr viel Spaß daran gehabt, das zu ähm, bauen, aber es ist schon so, dass, ähm, dass ich da saß und mir dachte, wow, wir haben so coole Sachen irgendwie und... Ich weiß nicht, also es hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Hier habe ich versucht, ob ich, den, ob ich das da entfernen möchte oder nicht, aber irgendwie... Letztendlich habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil irgendwie fand ich es schön, auch wie es so ist, weil letztendlich ähm, so ein... dass da halt der Boden weg ist, also dass man halt von oben nach unten runterschauen kann, das ist ja oft so in modernen Häusern. Und in Hanford und Bagley ist es ja schon so, dass es eher so ist, dass es halt nicht so moderne Häuser sind, also eben ein bisschen altbacken, in Anführungszeichen. Mm. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, dass es halt dann eben so ist. Anstatt von, ähm, ja, dass ich halt, ich mache das halt relativ oft, dass ich halt das so mache, dass man halt dann von oben nach unten runterschauen kann. Aber ja, also ich fand es jetzt halt in dem Haus einfach nicht so passend und es hat ja auch nicht so funktioniert, wie ich wollte, deswegen. Dachte ich mir dann so, das ist jetzt einfach ein Zeichen. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, also ich habe halt das auch versucht, so ein bisschen ähm, passend zu der Umgebung quasi auch zu gestalten. Deswegen habe ich hier auch diese Country Kitchen genommen. Mhm. Weil, I don't know. Ich finde, ich fand halt einfach, dass es halt äh, sehr da reinpasst in das Ganze. Und ich finde, das muss auch mal sein. <lacht> mhm. Weil davor das Haus, das war ja schon. Relativ modern, sag ich mal. Ne? Also ich meine, selbst in Strangerville hat das jetzt ja eigentlich nicht so sehr reingepasst, aber es ist jetzt auch nicht komplett komisch gewesen, fand ich. Deswegen habe ich das jetzt halt dann meiner Meinung nach um, ja, einfach jetzt so gemacht, dass ähm, ja, das ist halt jetzt eher noch so Umgebung, ist halt passt, dass sie quasi das vielleicht nicht unbedingt alles komplett selber eingerichtet hat, sondern das halt schon so war. Ähm, quasi, dass sie so ein kleines Farmhaus sich gekauft hat, so. I don't know. <lacht> Am Ende werdet ihr aber übrigens auch nicht sehen, wie das, also nochmal im normalen Durchlauf oder so, wie das Ganze aussieht. Das würde ich dann nämlich einfach im nächsten Let's Play Part euch dann zeigen. Ganz in Ruhe, der kommt ja schon diesen Samstag, also ihr müsst euch jetzt nicht so lange gedulden, ne? Um, weil das äh, kommt hier jetzt ja auch in die Lucky Legacy Playlist rein, dieses Video. Zusätzlich. Nicht nur in die Speedbelt Playlist, weil es halt eben hauptsächlich wie dieses Let's Play gebaut wird, ne? Und nicht, weil ich mir dachte, ich baue jetzt mal ein schönes Haus. <lacht> um, deswegen ist es auch nicht zum Download verfügbar, weil ich ja erstmal darin spielen möchte. Das habe ich ja mit dem Haus von Generation 1 auch so gemacht, dass wenn die Generation endet. Dass ich dann das äh, Ganze hochgeladen habe und dann, ja, dass äh, ihr dann das benutzen könnt, wenn es quasi auch komplett fertig ist, ja. Mm, aber so wie es jetzt ist, werdet ihr das nicht bekommen. <lacht> also, ja, ich hab's halt, ähm, ja, möchte ich halt einfach selber darin spielen. Ich finde es dann einfach immer blöd, wenn andere halt auch quasi damit spielen könnten. Ähm, obwohl das ja für meine Sims ausgelegt ist und so wenn es halt ähm, fertig ist, also wenn ich mit der Generation durch bin oder so, oder wir das Haus in irgendeiner Form noch mal abreißen sollen oder keine Ahnung was dann. Also zum Beispiel kann es ja auch sein, dass wir mal ausziehen müssen oder so. Das kann ja immer beim Dreh passieren. Dann würde ich das schon hochladen, aber wenn wir als da halt nicht mehr, ähm, also wie gesagt, wenn wir da nicht mehr wohnen würden oder so, dann würde ich das schon hochladen, aber sonst halt eben nicht, weil ich halt eben einfach selber damit spielen möchte. Und, also ich finde es halt einfach immer ein bisschen blöd, <lacht> wenn es halt anders ist. Mm, genau. So, jetzt haben wir schon zehn Minuten durchgeredet und es, ähm, also ich habe jetzt zehn Minuten durchgeredet. <lacht> ähm, und letztendlich äh, sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen. Und wir haben nur über das hier geredet. Das ist crazy. Normalerweise bin ich ja äh, der Mensch, der direkt immer schon abschweift und über alles andere redet. Und ich dachte mir, dass wir jetzt da auch darüber reden können, was in dem Behind the Sims Summit ähm, Stream, was da so alles so passiert ist. Ich fand es ähm, sehr spannend. Ähm, so richtig darüber geredet haben wir hier noch nicht, ne? Ich habe zwar kurz in der 100 Baby Challenge angesprochen, dass ja ähm, das kommen soll mit... Ähm, wie heißt das denn nochmal? Mit dem Infant-Update, also dass es statt Babys, dass, ähm, dass es dann noch eine weitere Life stage gibt. Also grundsätzlich finde ich das auch cool. Ähm, ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie ein bisschen zu wenig anders sind als Toddler, also Kleinkinder. Ich hoffe einfach, dass es ähm, unterschiedlich genug ist und dass das dann ähm, einfach schön wird. Ähm, also dass sich das auch lohnt und so. Vor allem, wir dachten ja alle, das wäre halt ein Baby-Update dann am Ende. Aber jetzt endlich haben sie ja jetzt schon gesagt, ja, das ist halt eine neue, ähm, eine neue Altersstufe. Finde ich grundsätzlich okay, wie gesagt, wenn es halt eben unterschiedlich genug zum Kleinkind ist. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann wird. Ähm, genau. Also grundsätzlich, dass halt wir wieder eine Live-Stage haben, wo Kinder auch dann krabbeln können, finde ich ja halt ganz süß eigentlich. Mm weil ein bisschen habe ich das auch vermisst, also weil es ist halt schon unrealistisch, dass sie direkt laufen können. <lacht> Aber ähm, ja, die Kleinkinder sind halt einfach älter als in anderen Sims-Teilen. So ist es halt einfach geregelt letztendlich, ne? Nur, ähm, also das finde ich halt schön, dass sie dann halt nochmal so krabbeln und dann erst laufen können. Aber ja, ne? Aber vor allem, was ja auch spannend ist, was angekündigt wurde, ist natürlich die Sims 5. Haben sie jetzt offiziell angekündigt. Also wir wussten natürlich von Twitter und so, von Tweets her, wussten wir schon lange, dass es ähm, bereits in der Mache ist, ja, dass sie schon dabei sind, das zu entwickeln, etc. Aber jetzt wissen wir offiziell, ähm, ja, dass sie jetzt dabei sind und das erste Footage, was man gesehen hat, was man hat, <lacht> das finde ich auch sehr, sehr cool. Also ich finde, es sieht wirklich hübsch aus schon. Also manche sagen ja, öh, das sieht nicht schön aus und bla, aber es ändert sich ja das eh noch total. Weil das kommt ja frühestens in so drei, vier, fünf Jahren raus oder so. Und zum anderen fand ich persönlich das einfach schon voll hübsch, ehrlich gesagt. Also weil es ist dieser Clay-Stil, den wir in Sims 4 auch immer noch haben, aber ähm, einfach aufgehübscht. Also ich finde es richtig schön. Auch die ähm, bild tools die sie gezeigt haben, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, natürlich wird das noch ausgebessert und so. Also von daher, das, ich glaube schon, dass das cool werden kann. Ich habe nur ein bisschen Angst vor diesem Multiplayer-Aspekt, dass man dann das mit den Packs anders macht, sondern halt, also dass es keine Packs mehr gibt quasi, in Anführungszeichen, sondern nur noch so ein Abo-Modell oder sowas. Und da habe ich halt, jetzt habe ich nicht so Bock drauf weil das wäre halt wirklich so eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, ich glaube, dann würde ich sogar aus dem Sims-Franchise aussteigen und halt einfach bei Sims 2, 3 und 4 bleiben. Weil wenn das ein Abo-Modell ist, da ich halt ich einfach gar keinen Bock drauf. Das ist auch einfach nicht das, was ich mir wünsche. Ich finde so Abo-Modelle sowieso für Spiele schwierig. Mhm. Also wenn es das nur gibt. Ähm, ähm, weil ich möchte, wenn ich ein Spiel habe, ja, ich möchte dann auch wirklich das äh, für immer haben quasi. Weil ich finde es dann halt einfach scheiße, wenn man da einfach sagt: Ja, du besitzt halt zwar, ein, Sp also du besitzt das Spiel halt einfach nicht wirklich, aber du hast da trotzdem äh, so viel Zeit reingesteckt und keine Ahnung. Weil letztendlich, äh, imagine, du steckst da vielleicht sogar mehr Geld rein, als jetzt zum Beispiel in Sims 4. Weil viele sagen: Ja, ja, Sims 4 ist ja auch übel teuer und sowas, ne? Aber letztendlich finde ich es halt okay, weil das Spiel besitzt sich für immer. Ja, also es ist, das rechtfertigt den Preis trotzdem nicht, okay? Das sage ich nicht. Aber es macht das für mich mehr okay, als wenn ich jetzt am Ende der Lifetime dann sagen würde, wie es zum Beispiel jetzt bei einem Abo-Modell wäre, ähm, wenn, wenn man das dann nicht mehr spielt, dann hört man ja auf, das zu bezahlen. So. Aber da hat man vielleicht trotzdem über 1000 Euro ausgegeben. Aber um es wieder spielen zu können, musst du es halt trotzdem neu bezahlen. Also wieder. so Und das ist halt das, was ich halt blöd finde. Deswegen bin ich halt persönlich der Meinung, dass halt eben so ein Pack-Modell dann doch irgendwie besser ist. Vor allem, weil es ja auch nicht darauf ausgelegt ist, dass jeder jedes Pack hat. Weil das ist ja immer das Argument von wegen, äh, ja, wer soll sich das denn leisten können und so. Aber es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass jeder jedes Pack hat. Weil, ähm, keine Ahnung, es nicht jeden interessieren Vampire zum Beispiel. Mich persönlich halt schon, deswegen habe ich auch obviously jedes Vampire-Pack. Aber wer kein Interesse an Vampiren hat, der muss es auch nicht haben. So, you know, deswegen, ich finde das Modell halt einfach viel cooler. Ähm, auch wenn es natürlich trotzdem viel zu teuer ist, ähm, letztendlich gesehen. Aber grundsätzlich gesehen mag ich das Modell einfach mehr, als ähm, wenn man sagen würde, ja, äh, wir haben jetzt hier ein Abo-Modell und da hat jeder einfach Zugriff auf alles. Fände ich blöd, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie es dann in Zukunft, ne, was sie da jetzt noch weiter dann sagen, zu sagen werden, etc. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie schon doch versuchen, deutlich mehr auf die Community zu hören. Und da denke ich mir so, okay, ähm, sie haben jetzt ja schon Spieletester ähm, ein Announcement gemacht, dass sie nach Spieletestern suchen. Von daher scheinen sie das auch ähm, ernst zu meinen. Und wenn jetzt genug Leute sagen, mh, ein Abo-Modell fände ich richtig scheiße, dann wird es auch nicht kommen. Also das glaube ich nicht, dass sie sich dann so querstellen. Weil die wissen auch, dass sie dann dadurch sehr viele Leute verlieren werden. Mhm. Deswegen glaube ich halt nicht. Also sie wollen ja auch das Geld. ne? Also von daher wäre so ein Packsystem halt einfach schlauer. Ist halt einfach so. Naja. <lacht> genau. Mhm. Ansonsten, was wurde noch angekündigt? Halt Hier und da. Zwei Packs wurden ja so ein bisschen angeteased. Habe ich jetzt noch nicht so viel draus interpretieren können, aber mehr Packs, also es sind halt zwei 40-Euro-Packs, das sind dann halt schon wieder Sachen, wo ich mir denke, warum öh, öh, öh, mein Geld? Aber, ähm, wenn es coole Sachen sind, dann freue ich mich natürlich ähm, über neue Packs, ne, also wenn es Sachen sind, die eben Spielerlebnis Spielerlebnis erweitern. Also von daher, also ich habe da jetzt grundsätzlich nicht so das Problem mit, ähm. Ja, und dann äh, hier und da, was war denn noch? Irgendwas wurde noch angekündigt, aber jetzt halt nichts Besonderes mehr, jetzt würde ich behaupten, verhältnismäßig. Mm. Also, aber grundsätzlich ähm, gab es schon viel, was, ähm, also die Sachen, die gezeigt wurden etc., also egal was es war, auch ähm, diese neuen simnischen Lieder und sowas, fand ich alle sehr, sehr schön. Ähm, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das auch anzusehen. Und ich habe mich auch auf jeden Fall auch sehr gefreut über viele Dinge. Es war jetzt nichts so krass Besonderes, sage ich mal. Also ähm, dafür, dass sie es so krass hochgehypt haben, es hätte auch noch besonderer sein können, in Anführungszeichen. Aber es war jetzt auch nichts bei, wo ich sagen muss, boah, das ist voll scheiße gewesen. Also ähm, ich habe mich eigentlich über alles... Zumindest so ein bisschen gefreut. Und das ist ja schon mal cool eigentlich, oder? Also, ich äh, finde es grundsätzlich eigentlich ganz cool bisher. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es dann auch alles cool umgesetzt wird, etc. Wir schauen einfach mal, wie das dann in Zukunft wird. Mhm. Aber ähm, auch, dass sie so gesagt haben, ja, sie wollen äh, mehr mit Custom Content Creators arbeiten. Genau, es soll ja jetzt äh, offizielle Custom-Content-Mod-Support und geben. Das finde ich richtig cool. Also sowas gab es ja theoretisch mit dem Exchange damals schon. Das war zwar ein bisschen anders, aber finde ich auf jeden Fall richtig cool, weil da musst du deine Mods auch nicht mehr immer alle komplett ähm, manuell updaten. Das finde ich sehr, sehr cool. Gerade so MC-Command-Center oder so. Weil die haben schon gesagt, dass sie mit denen zusammenarbeiten. Das finde ich richtig cool. Ich finde, das äh, verdienen die auch, weil MC Command Center ist halt einfach einer der beliebtesten Mods out there seit Jahren. Also ich finde es auf jeden Fall verdient für die, dass ähm, das so gemacht wurde. Deswegen, ja, also ich finde es ganz toll. <lacht> ja, und was sonst? Ähm, ich... Bin gespannt auf das, äh, was sie da jetzt halt noch dann mit Castle Creator Creators irgendwie in irgendeiner Form, wie sie da mit eingehen wollen und so. Weil ähm, Arbeit mit Castle Corner Creators hat bisher immer super funktioniert. Es war immer, also meiner Meinung nach, es, also zumindest die Sachen, die das dann ins Spiel geschafft haben und so, sind sehr, sehr cool. Deswegen hoffe ich, dass es halt so cool weitergeht mit dem Ganzen. ne? Also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen wenn es halt so cool weitergeht. <lacht> so. Und ähm, jetzt äh, ist das Speedbild soweit auch schon zu Ende, tatsächlich. Ähm, wir haben so viel gequatscht, irgendwie. Also es kam mir sehr viel kürzer vor, als ich dachte. Also irgendwie, I don't know, wir haben nämlich ja nicht noch länger geredet. <lacht> Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich soweit angesprochen. Ähm, ihr könnt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Speedbild, zu dem, was ich so belabert habe ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr, wenn wir uns noch mal ein bisschen unterhalten können über das, was hier so vorgefallen ist. Sorry noch mal für den Anfang. <lacht> hätte ich ja nicht ahnen können, dass geklingelt wird und gebellt wird, ja? <lacht> Ansonsten hätte ich natürlich noch ein paar Minuten gewartet. Aber so ist das natürlich auch in Ordnung. Gut, äh, wir sehen uns dann mit diesem Haus auf jeden Fall wieder in der Lucky Legacy Challenge. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch bei einem kleinen Video auch nochmal wieder. Und grundsätzlich sehen wir uns dann auf jeden Fall irgendwann bestimmt wieder, hoffe ich. <lacht> wir sehen uns dann, bis dahin und Tschüss! <lacht>